Was ist noch neu in OpenOlat? Man kann jetzt in OpenOlat 15 Dokumente gemeinsam, also kollaborativ bearbeiten, wie man das vielleicht aus Google Docs oder ähnlichen Systemen kennt. Da gibt es jetzt verschiedene Dokumente, an denen man gemeinsam arbeiten kann. Das sind die Sachen, die man von Microsoft Office kennt, also PowerPoint-Dateien, Word-Dateien und Excel-Dateien. Und man kann wirklich kollaborativ gleichzeitig daran arbeiten an diesen Dokumenten. muss also nichts zwischenspeichern, sondern die Änderungen, die von verschiedenen Personen vorgenommen werden, sind direkt im Dokument für alle sichtbar. Wie mache ich das? Am einfachsten ist es, wenn man so ein Dokument in, einen, in den Baustein-Ordner einfügt. Ich habe hier so einen ähm, Übersichtskurs erstellt. Wenn Sie sich da genauer für interessiert für die ganzen äh, Bausteine, also eine Übersicht über die ganzen Bausteine, können Sie mal in mein Video reinschauen mit dem Titel Alle Kursbausteine im Überblick. Und wir interessieren uns jetzt für den Bausteinordner, weil das die einfachste Variante ist, um so ein kollaborativ zu bearbeitendes Dokument zu erstellen. Und zwar versteckt sich das hier oben rechts, ein neuer Punkt, der heißt Dokument erstellen. Klicke ich jetzt drauf und kann dann hier oben auswählen welcher Dokumenttyp das sein soll. Und da kann man hier eben auswählen Word, Excel oder PowerPoint. Ich gehe jetzt mal auf ein Word-Dokument, gebe irgendeinen Dateiname ein. Und dann wird eben ein Dokument erstellt, an dem man jetzt gemeinsam arbeiten kann. Und zwar nennt sich das hier OnlyOffice. Das System, in dem das hier geöffnet wird. So, ich kann jetzt also hier was schreiben. Hallo und dann zurückgehen, ohne dass ich das irgendwie speichern muss oder so, ist das dann hier in diesem Dokument ähm, drin und kann jetzt auch von allen anderen Kursteilnehmenden bearbeitet werden. Allerdings sind dafür zwei, drei Kleinigkeiten zu beachten und die möchte ich kurz vorstellen. Und zwar, wenn ich jetzt mir das aus Teilnehmenden-Sicht mal anschauen möchte und mal gucken möchte, ob das dann auch tatsächlich funktioniert, dann kann ich ja hier oben die Benutzerrolle wechseln. Dazu habe ich auch gerade ein weiteres Video erstellt und kann von der Besitzerrolle mal in die Teilnehmendenrolle wechseln. Und dann kann ich jetzt hier auf dieses Dokument klicken, kann mir das anschauen. Wenn ich es aber bearbeiten möchte, dann muss ich hier in diesem Bereich hier schauen. Und da sieht man jetzt aber, dass dort so ein Auge zu sehen ist. Das heißt, aus teilnehmenden Sicht kann ich jetzt das Dokument öffnen. Ich kann es aber nicht bearbeiten. Das hier ist hier das Problem. Das Problem ist, dass in den Einstellungen zu dem Ordnerbaustein die Voreinstellung so getroffen ist, dass nur man selbst als Kursbesitzerin oder Besitzer dort. Ähm, Dinge hochladen kann. Und das wirkt sich auch aus auf diese gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten. Wenn man also möchte, dass auch die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, diese Dokumente zu bearbeiten, dann muss man eben kurz in den Kurseditor gehen und dort dann die Einstellung ändern. Ich mache das einmal, indem ich hier wieder zurückgehe in meine Besitzerrolle. Dann gehe ich hier über Administration in den Kurseditor. Editor. Bin dann im Kurseditor zu diesem Ordnerbaustein, wechsel hier rüber auf Ordnerkonfiguration und dann kann ich hier dieses Häkchen setzen, dass eben nicht nur ich als Kursbesitzerin oder Besitzer ähm, dort Dinge hochladen kann, sondern auch die Betreuer und vor allem eben auch die Teilnehmenden. Also wenn das Häkchen gesetzt ist, muss ich einmal kurz publizieren, damit das aktualisiert wird. Und dann kann ich den Editor verlassen, gehe wieder hier in meinen Kurs rein, schaue dann wieder in den Ordnerbaustein. Und sehe jetzt, okay, für mich aus ähm, Besitzersicht hat sich jetzt hier nichts geändert. Wenn ich aber jetzt rüber wechsle in die Benutzerrolle des Teilnehmenden, dann sehe ich, hat sich das hier jetzt geändert. Dort steht also jetzt nicht mehr dieses Auge, sondern die Teilnehmenden haben jetzt die Möglichkeit, die Dokumente zu bearbeiten. Wenn ich also jetzt hier einmal draufklicke, öffnet sich aus Teilnehmenden Sicht das Dokument und man sieht jetzt, okay, da hat schon jemand Hallo reingeschrieben und ich kann jetzt aus... Teilnehmenden Sicht dort weitere Dinge ergänzen und es ist für alle Teilnehmenden und eben natürlich auch den Dozenten oder die Dozentin des Kurses sichtbar und gemeinsam bearbeitbar. Das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, um sowas wie Google Docs eben zu ersetzen durch eine Funktionalität direkt in OpenModel. Viel Spaß bei der Umsetzung!